Entfernen, dann treffe ich halt nicht sonderlich viel. Reicht aus sonst verballert ich wieder Munition, von der ich einfach immer viel zu wenig habe. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Navigator öffnen. Wäre zurück zur Basis. Geht okay, also da lang. Gehren wir uns mal. Heißt, ich muss da runter. Um euch zufolge und zum Laufen, wie immer. Fahrzeug, bisschen boosten, los, rein geht's. Gegner ignorieren wir ja einfach wenn es funktionieren würde tut es leider nicht so ganz gut den Centurion da lege ich auch relativ fix und den Legionär auch dafür haben wir eine Kiste die hole ich mir doch was kriege ich an die ETZ-Tropen? Wow. Hier ist die Flagge. Die rote Schlacht. Brich br in die Basis der Rotlegion ein und stiehl die persönliche Fähre von Tumors, dem nicht länger ungebrochenen. Gut, dann starten wir die Mission. Er ist auch nicht länger ungebrochen, weil ich ihn platt gemacht habe. Wieder kurze Ladezeit. Auch nicht überrascht, kennen wir ja schon so hundertfach. Ich glaube, das Spiel besteht zur Hälfte aus Ladezeiten, wenn man wirklich mal einen Speedrun machen möchte. Hm. Tumos, der Ungebrochene, hat ein Schiff in der Basis. Nur so können wir unentdeckt auf die Allmacht gelangen. Ihr stehlt es also. Neuigkeiten, Leute. Die Gefallenen sind unterwegs. Scheint, als hätten die ihre Lektion nicht gelernt. Ach, diese gierigen Aasgeier tauchen immer dann auf, wenn man sie nicht gebrauchen kann. Wie ein Warlock, wenn man... Nur zu. Ich äh, äh, Nein, ich bin fertig. Gut. Für diejenigen, die Destiny bisher nicht kennen und meine Let's Plays, die ihr euch gerne übrigens auf YouTube angucken könnt, Let's Play Destiny 2 von Exceleron. Die Allmacht ist eine Waffe, die die Sonne zerstören kann und damit unser ganzes Sonnensystem. So, kann man oh, Boom! Also, Scout-Gewehr ist immer noch meine Lieblingswaffe. Nicht untergreifen, weil es am meisten Schaden pro Schuss macht. Das, wenn man präzise schießt. Also nicht so wie ich. Dann kann man sich da schon ordentlich was am Schaden durchjagen. Uh. Jetzt habe ich irgendwie alle auf mich gehetzt. Da ist der Hexer. Noch ein Flammenwerfer-Typi. Bäm, explodiere du Sau. Einer übrig mit Schild. Schild zerschossen und Kopfschuss. Die Schildkollegen sind an sich recht schwach, aber wenn sie das Schild natürlich offen haben, muss man genau den gelben Punkt treffen, um das Schild zu zerstören. Dauert aber auch nur drei Schüsse Auf dem Landestreifen ist nur ein Schiff übrig Das muss Tumos Schiff sein Schnapp es dir bevor es zu spät ist Ja dann versuche ich mal ich, <lacht> komme ich hier lang Da wird hart gefaltert. ich finde den Weg nicht Doch da Oh, Uh gefährliche automatische Geschütze da kommen wir direkt in die Kampfzone. Wenn die Schweber einfach aus der Decke herkommen, wundert mich ja auch ein bisschen. Wir gehen wieder in Man-Mode. Einfach auch, um wieder Munition zu sparen. Das also ich renne hier hoch und bam. Bam. Bam. Bam. Bam. Hab ich schon erwähnt, dass ich diese Kugeln hasse? Diese Kugeln, das mit deren Namen ich schon wieder vergessen habe, die halten einfach viel zu viel aus. Machen aber auch quasi kaum Schaden. Der Rest der Gegner würde ich sagen, wieder Man-Mode. Bam, bam. Da drüben sind noch welche. Bei. einfach durch mich durch. So. Wo muss ich hin? Hier ist ein Tor. Okay, Gegner, Gegner, Gegner, Gegner, So, noch Mal ziehen, leer. Immer na, Ich, ah, ich habe rausgefunden, das Ding piept kurz bevor es leer ist. Das hilft mir ja schon mal erheblich weiter. Und dann. Hier eins ist es da drüben. Und dann. Die Scharfschützen sind so ein bisschen das Fußvolk. Früher waren es die Legionäre da am Anfang. Jetzt sind es die Scharfschützen. So. Ex viecher ich Bin so furchtbar nervig. Ah, ah, ah, Geschütz. Uh. Da habe ich wieder mal ein Geschütz übersehen, aber ich lebe noch immer. Wieder eins. Und ein paar Gegner. Wollen wir uns erstmal ums Geschütz? Das ist erledigt. Einlegen, er weiterlegen. Oh, warte. So versteckt ihr euch nur so. Munition für meine große Wumme Hab ich voll. Und wieder ein Geschütz. Die letzten beiden wahrscheinlich. Der hier noch. Dem Schiff. Der Weg steht frei. Dann lass mich mal an Tumors Schiff ran. Toll. Und jetzt kommt der Part, wo ihr euch das Schiff borgt Und dann borgen wir uns jetzt mal das Schiff. Ich wüsste, wie ich hier reinkomme. Lass mich an Tumors Schiff ran. Habe ich doch gemacht. Ah, hier. Schiff kapern. Benutze die, benutze die gestohlenen Schlüsselcodes ein. Aha, benutze die gestohlenen Schlüsselcodes ein. Ich versuche herauszufinden, wie das funktioniert. Verteidige das Schiff. Verteidige das Schiff. Das ist meine Frage, wo kommen die her? Da ist zumindest mal einer. Auf ein bisschen mehr Leben. Wie lange muss ich dieses Schiff verteidigen? Wahrscheinlich gar nicht lange, sondern einfach nur. Kommen neue Gegner. Da oben ist noch ein Scharfschütze. Wesen. Und um da noch welche? Da kommen keine mehr. Also ich muss eigentlich nur noch die Brücke verteidigen. Gut, wissen? Schicken sie echt den Schwächsten vor. Und wer ist Munition ist alle. So. Ich höre gar kein Geschrei. Bist du noch an einem Stück? Ja, ich bin noch Geht an einem du, Stück. Für dir kommen sie gut mit feindlicher Technologie klar. Hey, der Teleporter war ganz äh, verwächst. und so. Fucking Shit, was ist das? Wo kommen die denn jetzt her? Einfach von behind. Das ist eine Frechheit, von hinten anzugreifen. Da werde ich hinterrücks erdolcht. Und da ist ein dicker Boss. Die Schlüsselcodes funktionieren. Erledige sie und geh an Bord. Gut. Geht abgeschlossen. Alles erledigt. Munition ist auch quasi wieder alle. Zwischensequenz. Schätze ich mal stark. Ja, da kommt eine Zwischensequenz. Wir bauen auf dich, Hüter. Zerstöre die Waffen der Allmacht. Eliminiere diese Bedrohung. Und in der Zwischenzeit machen wir uns bereit für einen letzten Lauf durch die Stadt. Das wird Gauls letzter Tanz.